Hallo, mein Name ist Alexander Missal, ich bin der Produktmanager für dpa-agenda und ich möchte Ihnen gern zeigen, wie einfach Sie das Tool für Ihre Ziele einsetzen können. Wir beginnen mit der Anmeldung. Sie geben die Adresse ein wwwdpa und kommen dann zu dieser Seite. Sie bekommen keine Zugangsdaten von uns, sondern können sich selbst registrieren, wann immer Sie möchten. Wenn Sie bereits eine DPA-ID haben, können Sie die hier eingeben und kommen dann schnell in die Anwendung. Wenn Sie noch keine DPA-ID haben, können Sie an dieser Stelle eine anlegen. Die DPA-ID ist ein einziger Login für immer mehr DPA-Produkte, sodass Sie sich auch nur ein Passwort merken müssen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Sie Ihre Firma angeben, da wir aus rechtlichen Gründen diese Produkte nicht für Privatpersonen anbieten. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen zu lesen und dann können Sie sich hier registrieren. Sie bekommen dann einen Aktivierungslink per E-Mail, Sie kennen das und anschließend kommen Sie schnell in die Anwendung. Ich melde mich jetzt mal mit meiner eigenen dpa-ID an. Das Passwort. Und jetzt bin ich im Tool drin. Sie sehen hier oben rechts, Sie kennen das vielleicht von Google-Anwendungen, den ersten Buchstaben Ihres Vornamens. Das ist das Zeichen, dass Sie angemeldet sind. Und Sie können sich auch an dieser Stelle wieder abmelden.